Wenn man Quotenrap verboten hätte, toten hätt so viele reale Leute aus der Meute, die sich freute, doch zu spät für die Masse, die verpasste sich dagegen zu streben. Was ich hasse, die Tatsache, hey, sie wollen so leben, hey, sie wollen nichts geben, nur erleben, ja, vom denen sie werden eingehen, das werden sie einsehen. Spätestens dann, wenn ich sie in meine eigene Talkshow einrede, hey, so geht's, mir nicht, da das schwarze Feier weht. Ich rüttel an Fassaden, schüttel Maskeraden, die haben und taugen nichts. Nein, mein Manifest im genau. Nur ein fauler Zaubertrick, wer's nicht glaubt, schick ne Postkarte an mich Ich empfange dich dann in meiner Talk Talkshow, ne weggetalkt, yo, Das Niveau, aber heute war richtig tief, ja, ist halt so Einfach richtig mies, ist halt angesagt, danach wird nachgefragt Und dann zugemüht den ganzen Tag, bis später, ja Wir sehen uns ganz bestimmt, bis später, ja Egal wo wir sind, bis später, ja Wir sehen uns ganz bestimmt, zweifellos, ernsthaft, gewiss Cuando me no lo no, no no sé, sí,